Dum, dum, dum. Willkommen zurück zum Itopia. Ein Kupfergeschoss hätte Young Mike gerne. Kann ich es ihm geben? Doch, doch, ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn das? das ist so seltsam, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Kupfergeschoss, keine Ahnung, sagt mir nichts. Faltchen, oh, das könnte gut aussehen, aber mir fehlen ganz knapp ein bisschen Geld. Dämonenpiekser sieht richtig cool aus. Der sieht. Richtig cool aus. Ich hab's so eine Gabel, aber, ganz ehrlich, das ist besser. Das ist besser. Wir können zum Glück noch in die Spielhalle. Mal gucken, ob wir ein Roulette das Outfit bekommen. Kupfergeschoss. Schade, ist. das können wir aber zumindest verkaufen und dann hätten wir wieder ein bisschen Geld. Immerhin. Äh, verkaufen. Für 300er. Schon wieder fehlt ein bisschen Geld. komm Nochmal auf das Gelbe landen bitte. Und... äh... Schade. Reiseticket Komfort. Ja, mir eigentlich ziemlich egal, was hier bekommt. Ja, hier. Haha, ihr ha, habt Spaß. Woah, wunderbar. Okay, schön. Yeah. So, komm, letzter Versuch. Auf das Gelbe, auf das Gelbe, auf das Gelbe. Ja, schön. Dann habe ich jetzt doch genug Geld. Cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut aussehen wird. Das bin ich gespannt. Das sieht ziemlich cool aus. Ja, wozu die Farben? Wahrscheinlich für das obere Teil, ne? Ja, sieht man sowieso nicht. Ja, das sieht cool aus. Ich mag grün. Grün ist schön. So, habt ihr noch alle gefuttert? Können wir weitermachen? Wir haben nicht gefuttert? Luftiges omelett, nur die allerfrischsten Eier kommen in dieses Omelette. Marshmallow, so zart und fluffig, dass es dir fast schon von der Zunge fliegt. Ja, es fliegt mir von der Zunge, weil es mir nicht schmeckt. Genauso wie das Omelett. Mögen es alle nicht. Mein Gott, könnt ihr irgendwas mögen, bitte? Zumindest mag Young Mike die Cobra-Nuggets. Bisschen HP ab für ihn. Ist alles schon satt, ne? Ja, okay. Dann machen wir weiter. Wir sind jetzt nämlich hier in dieser komischen ja, Höhle halt. Zitrushöhle und haben noch ein bisschen was vor uns. Genau. Hier links geht es nicht weiter. Hier links ist nur ein Bonus. Wir müssen aber das Level noch schnell machen. Deshalb würde ich sagen, machen wir. Obwohl. Machen wir erstmal die Truhe, dann haben wir das hinter uns. Und dann gehen wir den rechten Weg lang. Genau, machen wir das. Das ist ja sowieso nur Bonus. Geht's ja gar nicht lang. Nein, hier geht es nicht lang. Geht es nicht lang. Geht es gar nicht lang. Eine einzige HP-Banane. Das ist bestimmt einer der schlechtesten Truhen hier. Krass. Noch eine Truhe. Aber natürlich musste mindestens eine davon eine Falle sein. Ganz ehrlich, habe ich mir schon gedacht. Aber ich möchte trotzdem jede einzelne Truhe im Spiel öffnen. Weil es könnte immer was Schönes drin sein. Und nice. Das hat sehr viel damage gemacht. Autsch. Autsch. Autsch. Autsch. Autsch. Bam. Jetzt müssen die weg. Wir kommen den 800 näher. Ich freue mich schon, wenn wir 1000 haben. Ich hoffe, wir dann irgendwas Neues frei. Was ja mega cool. Mal schauen. Und die riesige Truhe mit Papppanzer. Das sieht cool aus. Jetzt wäre es halt neuesten diesen Holzpanzer hier. Aber ja, warum nehme ich denn nicht den Papppanzer? Ne? Warum nicht? Warum nicht? Dann nehme ich ihn in der Farbe. Weil warum nicht? Warum nicht? Warum denn nicht? Es gibt keinen Grund. Ja, das war ziemlich kurz. Nicht bei fünf Minuten, ist diese Folge lang. Ich halte mich ziemlich kurz, würde ich mal so sagen. Schicker Panzer. Wie, viele, wie oft willst du deine Outfits bitte ändern? Kannst dich mal entscheiden? Und jetzt willst du komplett kawaii sein, oder was? Äh, jetzt mach du den Freddy. Dann machen wir dich schön pink. Na, obwohl, das hier sieht cool aus. Nehmen wir das. Wenn du unbedingt pink sein willst, Young Mike, dann sei halt pink. Mir egal. So wolltest das Outfit haben. Nicht ich. <lacht> Na gut, das bin ja irgendwie ich von. Ach egal. Äh, gut, wenn ich einzige bin, der mag, dann esse ich dir halt alle auf. Und du isst die einzelnen Cobra Nuggets auf. Gut. Das hier kannst du mal probieren, den Curry. Nicht so satt, ist ja alle schon irgendwie satt, okay, dann machen wir fix weiter, ja, ja, ja. erst fünf Minuten die Folge, wir haben noch super viel Zeit, super, super viel Zeit, vielleicht kriegen wir diese Höhle noch durch, ich weiß halt nicht wie lange die ist, aber hoffentlich kriegen wir die heute durch, wäre schon ganz gut, finde ich, wow. Oh. Ist der nächste Gegner? Es ist nämlich ein äh, Köderpilz. Aha, will ich wissen, was er macht? Ich weiß es nicht. Uh. Uh. Na, ihr beiden versteht euch wohl gut. Ja, Level 11, Freunde krank. Und ich will auch noch mal ein bisschen was von dem Kuchen abhaben, aber ich krieg ein Level ab. Schade, <lacht> dass der Pilz schon mal weg und ich bin genauso. Pern. Nice. Hoffentlich geht alles gut aus, ja. Oha! Eine mysteriöse mysteriöse Flasche. Trinken wir sie. Das riecht aber komisch. Trotzdem trinken. Runde damit. Das war Geld. Ähm, <lacht> das war nicht meine Idee, nein, Wer kam wir diese Idee, hier sowas zu geben, das, das, das, das tut man doch nicht. Ich will jetzt mal Luftstoß ausprobieren. Neue Technik, Luftstoß. Ich helfe auch. Okay, das ist einfach ein sehr starker Angriff. Das ist zumindest mal etwas. Nein, nein, nein, nein, nein. Die arme Girlfriend, die war fast dead. Ha, juckt nicht. Guck mal, sie hilft auch nicht mal wieder mit. Sie hilft irgendwie nicht so oft mit, habe ich das Gefühl. Bam. Ja, Blume ist irgendwie nicht so stark, um ehrlich zu sein. Könnte ein bisschen stärker sein. Müsste vielleicht ein bisschen mehr hoch Pushen. Oder halt einfach viel leveln. Wir sind ja noch nicht so weit. Wir sind ja alle erst Level 6 ungefähr. Also. Da geht noch einiges, ja. Vielleicht nicht so einfach daran. Das ist ein neues Outfit, oder? Das steht ja echt gut. Hey, sehe ich auch so. Yay. Da, ba, ba, ba. Und gute Freunde. Ich und mein Jüngeres, ich sind nur gute Freunde. Um ja gut, ich, ganz ehrlich mit euch, ich wüsste nicht, was für eine Beziehung ich mit meinem damaligen ich hätte. Kann ich euch wirklich nicht sagen. <lacht> Keine Ahnung, wie das abgelaufen wäre. Keine Ahnung. ey. Ich glaube, das sind ja fünf Ankuscheln. Okay, da sind fünf schon ganz nett so. Futtern wir erstmal. Spinnen-Sushi, schließ einfach die Augen und stell dir vor, es wäre Krabben-Sushi. Okay. Ah, trotzdem nicht lecker. Was sagst du? No, siehst du noch. Nice. Bratpilze? Wie no. mag niemand? Bevor ich dir das jetzt gebe, probier erstmal mal Hühnchen-Curry. Gut? Okay. Wie findest du? tomaten -Node? Gut? Okay. Aha, aha, aha, aha. Mit uns geht das Essen aus langsam. Soft Pizza. Nein, ich habe kein Geld dafür. Ach, dann nicht. Dann und nicht. Schade. Hier geht's lang. Hier geht es ein bisschen nach oben. Ich denke mal, hier finden wir das, was wir benötigen, um mit der Story weiter zu machen. Vermutlich einfach mal. Hier sieht die Titrushöhle. Wie süß es hier duftet. Schau mal. Hä? Das sieht ja lecker aus. Was? Du willst das doch nicht essen, oder? Nein, halt. Was denn? Das ist eindeutig Orangensaft. Was ist daran bitte eindeutig? Das liegt auf dem Boden. Ah. So wurden die ganzen Monster also zu Monstern in der Höhle. Schade. Zum Glück hast du nur ein bisschen genippt und nicht äh, ganz getrunken. Jetzt hätte das wahrscheinlich länger angehalten. <lacht> Diese Augen. Ich mache euch fertig. <lacht> so. Wie lange geht dieser Weg hier? Anscheinend sehr lange nach schräg oben ja aber wenn ich sie alle wand mache ne, sage ich nichts gegen immer wieder beim schnauben Feuer machen statt nur Luft machen wir schon genug Damage ja das kann gut klappen yeah yeah yeah noch ein Gegner das ist der Weg der Gegner oh Gott was bist du denn eine Schnecke. Einfach nur Schnecke. <lacht> okay. Haha. <lacht> lässig, lässig, lässig. Hehe. <lacht> oh, neue Technik. Wildes Geballer. <lacht> Schön. <lacht> Ein Damage. Really? Ich mache auch nur Dex. Schnecke hat wirklich gute Verteidigung. Hm. Bonus-Erfahrung! Ich nehme sie. Haha, <lacht> danke. Und hier ist das Ende. Schön. Oder quatschen aber sehr viele heute. Letzte Nacht ist ein Insekt auf meiner Backe. Ist da wirklich albern aus? Ach, wirklich? Und doch, ich habe es mir echt lange angesehen. Bevor ich es merkte, dass es das, das morgen war. Hatte ich wenigstens den Mund zu. What? What? Okay. Äh, sehr seltsame Gespräche, die ihr habt. Ich sehe schon, ihr beide versteht euch natürlich Marina richtig sauber. Ja. Cool. Ich würde mal sagen, wir wechseln hier ein bisschen was. So. Und die und wieder neue Sachen haben, stimmt. Soft Eis Pixar wird schon länger haben. Ja, dann hol den dir. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn benutzen will. Der sieht so albern aus. Ne, ich benutze ihn nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht. Name ist lustig, aber ansonsten. Oh, oh mein Gott, ein Teddy! Ich brauch das. Nein, ich habe nichts mehr in der Spielhalle. Kein Tickets. Ich will den Teddy haben. Sudschnecken, in der Schale gedämpft und mit geschmolzener Butter serviert. Aha. Ja, ganz okay. Die habt ihr schon probiert. Das hat noch niemand probiert. Mag ich aber nicht. Äh... Marshmallow könnt ihr doch alle probieren. Ganz okay. Ganz okay. Sushi, auch nur ganz okay. Die kann es auch nicht mehr. Hm, Okay, aber jetzt gucken, was ich hier verteil Bist schon satt? Das mag ein GGF Das hat er noch nicht probiert nee. Dann lassen wir es, machen wir weiter Dann machen wir jetzt erstmal weiter ich, weiß, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie lange dieses Gebiet gehen wird Wow, aber dieser, diese Höhle wird glaube ich noch ein bisschen größer, als ich erwartet habe ob wir die wohl fertig kriegen in der Folge? Ah, ich kann es euch wirklich nicht erzählen. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist eigentlich mit dem dunklen Fürsten passiert? Der Sattgehauen ist doch klar. Wir haben ihn mit total mächtiger Magie verjagt. Ganz schön cool, oder? Schon, ja. Ah, Finde ich auch. Einzeln sind wir vielleicht nicht so stark. Also meine Schwester und ich meine ich. Aber wenn wir uns zusammen zusammentun, dann geht die Post ab. Ja. Zusammen ist man immer besser als alleine. Ne? Generell immer ich bin immer noch so wütend. Äh, warum als es ist Schnösel weg war, haben wir einfach nicht aufgepasst und schon kam unsere Namen nicht, ich kann mich nicht Boah, Entspann dich, das biegen wir auch wieder hin. Ah, das wird schon so, auf meiner Seite. für mich sicher. Okay, das ist gut. Und dich bei ihr sicher fühlst. Ach, diese Augen. die Schnecken. Oh, cool. Ich finde die Musik in diesem Gebiet. Nicht schlecht, aber. Ich glaube, die aus den anderen beiden Gebieten mochte ich ein bisschen mehr. Aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich gar keinen schlechten Soundtrack in diesem Spiel. Ich wüsste jetzt keinen. Den 800, ja, die werden wir Ja, doch, die werden wir auf jeden Fall in dieser Folge erreichen. Oh, da sind sie beide, auch oh, endlich mal Level 7. Du lernst ja hoffentlich was Neues. Ja, Panzerung. Reduziere erlittenen Schaden mit einem extra dicken Panzer. So habe ich mir doch schön erhofft hier. Schön. Zack. Und immer was ende Ja, bei den Kisten. Mit, oh, Spielscheine. Schön. Und das Ende. Ja. Nice. Und da quatschen sie beiden. Da lernen sie sich kennen. Yeah. Okay. Ich hab Karo-Kostüm. Was? Was? Seltsam aus. <lacht> nein. Nee, sorry, das, das finde ich ein bisschen zu weird. Ganz gerne die Stats davon nehmen, aber nein, den Rest bitte nicht. Nein. Nee, wo dann? Mischere Po. Ja. Nein, nicht ich. Sorry, ich habe mich verklickt. Sorry, das war nicht geplant. Das hier sollst du auf jeden Fall probieren. Okay, wir wissen nur, der mag es nicht so sehr. MP. Ich glaube, sie könnte ein bisschen MP gebrauchen. Ja. Ja. ja. Äh, mein Charakter will nichts mehr. Okay. Okay. Spielhalle. Bisschen Geld. Please. Ahornblatt, ah, ist das neu? Ich meine schon. Oh, okay, neue Waffe. Sage ich nicht nein. Tatsache, eine neue Waffe. Ja, okay, warum nicht? Kanada. <lacht> Keine Ahnung. Okay, dann weiter geht's. Wie viele Wege gibt's denn jetzt eigentlich hier noch, bis wir an der Spitze sind? Ganz eingedrungen. Ah, wir sind schon da. Hier ist schon das Ende. Okay, dann machen wir aber erstmal die Truhe. Erstmal Bonus, bevor wir das an, das beenden hier mit dieser Höhle. Hopp, los. Ich habe heute halt meine Lieblingssachen: Zahnpasta, eine mysteriöse Flüssigkeit. Sag bloß, das schmeckt. Ich will auch mal. Mmh. Okay, war das bei Girlfriend nicht eine blöde Verwandlung in ein Monster? Warum trinken die beiden das denn jetzt gut? Hä? Muss ich nicht verstehen. Hoffentlich. Riesenschlecke, weg mit dir. Lamm. Egal, die beiden sind down. Und die große Spinne auch. Yeah. Beim nächsten Kampf haben wir 800 gerettet. Yay. Verfahren kriegt der Young Mike. Dann kriegen wir eigentlich unser... Viertes Teammitglied. Ich vermute mal, wenn wir Soldo helfen, die beiden Schwestern zurückzuholen. Die sind ja anscheinend hier. Aber hier war jetzt keine große goldene Kiste. Komisch. Na, niedlich. Da talken die beiden. Schön Level-Up wahrscheinlich. Ja, ja, wir kennen das alles schon. ein ja, ist langweilig. Haben schon gefühlt alle Cutscenes hiervon gesehen. Deshalb skippe ich die jetzt auch einfach weg. Alraune, ey, diese Kapuze sieht richtig cool aus. Aber die kann ich leider nicht anziehen, also. Schon schade. Komm, wir können zumindest ein bisschen futtern. Was habt ihr noch nicht probiert? Habt alle schon, hab alle alle schon, alles schon probiert, ne? Ja. Ich glaub schon. Es gibt nichts, was ich euch allen geben kann. Ihr mögt das alle einfach nicht. Ich habe kein Essen für euch. Ja, wenn ihr das nicht mögt, dann gibt es auch kein Essen für euch. Entweder essen, entweder take it or you leave it. Die lieben es, ja, dann essen die nichts. Auf zum Boss. Wir haben keine Angst vor dir, Boss. Wo bist du? Wir Ja, zusammen. Ah, ah. was ist los? Ich kann spüren, wie Venus nach mir ruft. Sie ruft mit der Stimme ihres Herzens um Hilfe. Wir müssen uns heilen. Dann nichts wie los. Ich muss mich ins Zeug legen. Hier scheint der Boss wohl zu sein. Venus! <lacht> Venus Antula. <lacht> Sie wollte, die Spinne wollte auch einfach mal hübsch sein. Ah, ist das ist mit den falschen Leuten ja angelegt. Yeah. Ich mache so wenig Damage, ne? Bam. Oh, neue Technik. Mi-Projektil. Ähm... <lacht> um. Oh. Was ist denn das? Oh Gott, okay. Wie viel Damage hat das gemacht? Alles? Ja, fast Hälfte. Ja. Ganz nett, I guess. Ah, ich hasse Spinnen! Spin. Ah, Na ja, also ich persönlich hab eigentlich nichts wirklich was gegen Spinnen, aber ich habe Angst, wenn die da so von ich, ich finde das so ekelhaft, wenn die da von ihren Spinnennetzen runterkommen und die dann mein Gesicht sind den Spinnennetzen, das ist eklig. Spinnen selbst sind Tiere, ja Tiere sind halt Tiere, ne? Kann man Angst haben vor, muss man aber nicht. Also klar, wenn ich das ekelhaft, wenn eine Spinne mal an meinem Gesicht ist, aber so keine Ahnung, wenn die da jetzt einfach nur so in der Nähe ist. Ich fände es nicht... Da habe ich nichts gegen. Ich meine, Spinnen tun Menschen meistens nicht. Das also sind die normalsten Spinnen. So, vor allem auch in Deutschland gibt es auch keine wirklichen, die einem was tun. Das habe ich auch keine Angst vor denen. Nicht so wirklich. Und dead. Easy. Da, da, da, danke. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gerettet. Wir sind zu so gut, wir sind zu so gut. Uh, uh, uh, uh. Ja, die kriege ich natürlich Erfahrung. Haha, <lacht> Opfer! <lacht> Süßer Blumenduft gelernt. Frische mit Blütenkraft reichlich HP wieder auf. Heilung. Toll. schwere Not! Fäsche Fee 2, Venus. Puh, das würde aber auch langsam unerträglich. Lieber Abenteurer, ich muss unsere Schwester Bubbles retten. Hilfst du mir dabei? Yes! Dann begleite ich dich ab jetzt. Venus hat sich dir nun auch angeschlossen. Sollte, bewache du das Dorf. Ich gebe mein Beste, Schwesterherz. Sollte, das ist verlassen. Okay. Komm, ich gut um meine großen Schwestern. Alles klar. Babys ist im Finsterforst, vielleicht. Finsterforst. Und da können wir jetzt lang. Wow, wie groß ist diese Karte, bitte? Da ist sie! Da sieht man leider schon ihr Mie. Ja, aber dazu komme ich erst, wenn wir sie dann sehen. Gehen wir dahin. Okay. Gibt es noch eine große Küste oder war das? Na, <lacht> natürlich. Hey, lasst ihr diese Chance nicht zu Ich bin Mari64, der Wanderfotograf. Mag das Foto kaufen, das ich von gemacht habe? JAHU! Ach, klar, doch, gerne. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Dem schmeiß ich doch gerne mein Geld ins Gesicht. Gerne, gerne. Du hast auch noch dein Gesicht gerettet? Oh, nee, noch nicht. Lieber Mat, Glückwunsch, Sie sind Empfänger Nummer 1000. Unsere Rundschreiben. Besuchen Sie uns jetzt für einen MP-Bonbon-Rabatt. Deine Mitsumi. Toll. Jetzt habe ich 800 Leute gerettet. HP-Streife vergrößert. Statt 200, 220 HP. MP-Streife vergrößert. Statt 60, 80. Ho, ho, ho, du bist noch mehr. Ja, aber 850 gebe ich noch ein bisschen mehr. Okay. So. Dann würde ich sagen, Buntblatt oder Feenkostüm. Ja, da kannst du dich hier ein bisschen anpassen an die Umgebung. Würde ich sagen, fangen wir dann in der nächsten Folge an. Mit dem Finsterwald oder was auch immer das jetzt war, genau der yeah. hübsch.